Ja, während in Großbritannien noch über Konsequenzen diskutiert wird, haben in Lissabon die Verantwortlichen die Stadt jetzt dicht gemacht nachdem so viele Neuinfektionen innerhalb eines Tages registriert wurden wie seit Mitte Februar nicht mehr. Auch hier viele mit der gefährlichen Delta-Variante. Es ist ausdrücklich noch kein Lockdown, aber erst einmal für dieses Wochenende darf niemand raus und niemand rein nach Lissabon. Von dort berichtet Sebastian Kisters. Melancholie in Lissabon. Seit heute Nachmittag dürfen Bewohner die Hauptstadtregion nicht mehr verlassen. In den Vororten breitet sich wieder das Virus aus, die in Indien entdeckte Delta-Variante. Polizisten kontrollieren nun das Reiseverbot. Die 7-Tage-Inzidenz rund um Lissabon liegt bei über 100. Es ist Absolut nicht die Situation wie im, im Winter. Es ist keine kritische Situation da, aber es ist Dynamik da, die macht uns Sorgen. Melancholie, auch in den Urlaubsorten nördlich von Lissabon. Am Wochenende hatten die Menschen hier Kurzurlauber aus der Hauptstadt erwartet. Die dürfen jetzt nicht mehr kommen. Das wird sich auswirken, Lissabon. Was in Lissabon passiert, wird Folgen haben. Aber es ist eben besser, Maßnahmen zu ergreifen, als danach zu weinen. Wie im Winter, als die Bundeswehr in Portugal half, Corona-Patienten zu versorgen. Fünf Monate war Portugal im harten Lockdown. Im Mai schien es, als sei das Virus besiegt. Dann kam die Delta-Variante in die portugiesische Hauptstadt und breitete sich wohl vor allem auf Familienfeiern aus. Am Strand liegen, äh, an der Sonne, das ist nicht der Risikofaktor. Bei mir in den Bergen, ich komme aus einer Bergregion, am Fluss sitzen und schwimmen und am Stausee und mit der Familie essen, vielleicht mit dem kleineren Kreis, das ist nicht der Punkt. Es ist wirklich diese Hochzeit mit 300 Personen, auf einmal sind 50 infiziert. Lissabon zeige, die Pandemie ist nicht vorbei. Fast tausend tägliche Neuinfektionen in der Hauptstadtregion, so viele wie derzeit in ganz Deutschland. Die neuerlichen Einschränkungen politisch und juristisch umstritten. Aber die meisten Menschen in Lissabon ertragen sie verständnisvoll. Mit den Impfungen sind wir noch nicht so weit, dass alle geimpft sind. Wir haben jetzt tausend Fälle am Tag. Wir können noch nicht so weitermachen, mit allem offen. Wir müssen uns an die Regeln der Politik halten, ob wir es wollen oder nicht wollen. Jetzt ist nicht die Zeit zu diskutieren und alles in Frage zu stellen. Bei aller Melancholie, eine gute Nachricht gibt es. Ältere Menschen sind kaum unter den Neuinfizierten, Mediziner sagen, Lissabon zeige auch, die Impfungen wirken.